In 19 Filialen des insolventen Konzerns Galeria Karstadt-Kaufhof haben sich Beschäftigte heute an ganztägigen Warnstreiks beteiligt. Aufgerufen dazu hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Betroffen waren Filialen in Hessen, Hamburg und Baden-Württemberg. Die Geschäfte blieben aber geöffnet. Hintergrund der Protestaktionen ist der Sanierungsplan für das Unternehmen. Danach sollen bundesweit 47 Filialen geschlossen werden. Etwa 4000 Arbeitsplätze sind bedroht.